Hallo ihr Lieben, ja, ich habe meine Stampin-Up-Sachen bekommen und äh, ja, ich dachte mir, ich filme die einmal kurz ab. Ist auch gar nicht so wirklich spektakulär. Ich habe ja gesagt, ich musste einige Nachfüller für meine Stempelkissen besorgen. Ähm, tatsächlich sind auch viele gar nicht mehr verfügbar. Ähm, da bin ich jetzt froh, dass ich die jetzt bestellt habe, bevor es die Farben dann auch nicht mehr gibt. Also fast die Hälfte der Farben, die ich habe, gibt es schon gar nicht mehr. Okay, also hier habe ich einmal Versamarker, der Auffüller für mein Versamarkkissen für das Embossing. Da brauchte ich sowieso eins, da habe ich das gleich mitbestellt. Dann einmal äh, Flüsterweiß. Dann haben wir hier Mango habe ich bekommen, Mango-Gelb. Ähm, merlot -rot. Marine Blau. Marine Blau habe ich kein Stempelkissen, aber ich habe Jeansblau. Und Jeans Blau sah für mich auf dem Foto aus wie dieses Blau hier. Deswegen werde ich nachher mal gucken, ob, es, äh, ob das das vielleicht ist. Oder Jeans Blau gab es, aber das sah aus wie Blaubeere. Ich weiß es nicht mehr genau. Das sah aus wie irgendeins, was ich schon habe. Äh, von der Farbe zumindest auf dem Bild äh, bei. Bei der Bestellung und ja, wie gesagt, ich werde es mal ganz vorsichtig irgendwo drauf machen, werde mal gucken. Und dann packe ich es halt in ein anderes Stempelkissen, dann ist es halt so. Ähm, Schiefer Grau, genau, Schiefer Dann ähm, Savanne, das benutze ich ganz, ganz oft zum Kolorieren. Genauso wie, äh, nee, Granit ist das hier, Granit nicht. Äh, Jade, Flamingo Rot, dann Apfel, äh, grüner Apfel. Ähm, Ameritist und hier ist noch Blutorange, aber ich wundere mich gerade, weil, weil äh, hier fehlt eigentlich fehlt Wildleder, habe ich noch mitbestellt. Also, es sind, ich habe zwei ähm, komplette Sets bestellt von Farben und das, die waren nicht, waren gerade nicht lieferbar. Ich schätze, die senden sie noch nach, weil ähm, das sind auch viel zu wenig Farben hier. Ich habe nämlich insgesamt. Ähm, 10, 20, ja, über 30, Wir sind das jetzt, 2, 4, 6, 8, 10, ja, genau, über 30 Farben hatte ich nämlich bestellt, das kann ja gar nicht passen, also da fehlt noch einiges, ähm, was ich nämlich vorhin sagen wollte, was ich auch ganz oft zum Kolorieren benutze, ist einmal, wie gesagt, dieses Savanne, das ist so ein schöner Tierton, so ein ganz zartes Braun, das benutze ich gerne, aber was ich auch gerne benutze zum Kolorieren ist Wildleder, oder, ähm, ich muss noch kurz, kurz drauf lupen, genau, Sahara-Sand. Genau, und die habe ich nämlich auch alle bestellt. So, der hier, der ging, äh, der geht raus und deswegen habe ich mir den nochmal mitbestellt. Äh, das ist die 1,18 Stanze und zwar so ein bisschen blumig. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier so Schmierzellen noch rumfliegen. genau also der macht halt so ein sowas geblümtes und ja die größe hatte ich noch nicht und deswegen dachte ich mir ja, warum nicht so und dann war es celebration und man konnte sich was aussuchen und ähm, ja ähm, das sieht jetzt so wenig aus aber wie gesagt da fehlen noch 20 farben und äh, ich habe insgesamt äh, ein bisschen mehr als 180 euro ausgegeben und bei ab äh, 60 Euro kann man sich eine Sache aussuchen von der Celebration A und dann gibt es halt die Celebration B und da kann man sich dann was aussuchen ab 120 Euro und so habe ich mir das halt aufgeteilt und das war für 120 Euro, das war auch das Einzige, was mir gefallen hat, besonders dieser Kiewitz da oben, sehr schön. Also ich muss sagen, die ganzen Sprüche interessieren mich eigentlich alle nicht mehr. Ja, anfangs war ich immer ganz heiß auf Stempel, als ich mal angefangen habe zu basteln. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich immer gedacht, oh, egal wo ich was bestelle oder kaufe, es muss auf jeden Fall was mit Stempel sein. Mittlerweile ja, ist halt nicht mehr so interessant. Aber die finde ich trotzdem ganz schön hier. Und da haben wir hier einmal, wie gesagt, diesen Kolibri, den Schmetterling. Und ja, die Blumen werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Und dann hier so ein bisschen... Hintergrund, Ich glaube, das sieht so ein bisschen Watercolor-mäßig aus. Ich werde es gleich mal ausprobieren, aber ich zeige euch vorher noch das Papier. Ich habe alles andere schon ausgepackt und auch schon ähm, das Plastik abgemacht und äh, ja, den Karton schon weggeräumt, was ich unnötig finde. Aber hier zeige ich euch jetzt nochmal das Papier. Das habe ich noch eingeschweißt gelassen. So, so heißt das. Da gibt es auch auf Deutsch, da genau. Designerpapier, komm jetzt, da Papierblüten. Ähm, ja, wie gesagt, da waren nicht besonders viele Sachen, die mir gefallen haben bei der Celebration diesmal. Fand ich eigentlich komisch, weil früher, als ich selbst noch bei Stephen up war, ähm, da habe ich eigentlich immer die Sachen ganz schön gefunden, die bei Celebration so waren. Aber dieses Mal so gar nicht. Also die beiden Sachen, die waren jetzt noch okay und der Rest war auch die Sachen für 120 Euro kann ich jetzt alle nicht. Bis auf das Stempelkissen, aber also diese Stempel. Genau, so bla bla bla. Äh, sind immer glaube ich zwei Papiere von jedem. Die sind doppelseitig. Also eine Seite sieht halt so aus und eine so. Ja, sind wie gesagt ganz nett. Aber Weiß nicht, ob ich Also wenn ich es mir so hätte bestellen müssen, hätte ich es mir auf jeden Fall nicht bestellt, weil ich bin jetzt auch nicht der Mega-Blumen-Fan. Aber ich finde, die Blumen sehen noch ganz ganz nett aus. Kann man mit mitleben auf jeden Fall. Also einen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, für geschenkt nimmt man es natürlich mit. Den hier finde ich allerdings mal... Doch, ganz schön, dieses Papier. Finde ich auch die Rückseite nicht so schlecht, aber die Vorderseite cooler. Das hier, das Papier hier, das könnte meiner Freundin gut gefallen. Da kann ich mir vorstellen, dass ich ihr mal eine Karte mache, weil es ist so ihr Blau, was sie auch gerne trägt. Hat auch manchmal Jacken, die so aussehen, So mit ein bisschen kleineren Blümchen oder so. Ja, die Rückseite finde ich jetzt so, naja, da fällt mir aber direkt eine andere Freundin ein, die eine ähnliche Tapete hat, <lacht> der das also auch gefallen könnte, ja. Und hier sind wir schon beim letzten und ja, da gefällt mir tatsächlich die Rückseite noch besser als die Vorderseite. Ja, aber ich bin halt auch nicht der Mega-Blumen-Fan, habe ich ja schon gesagt, genau. Ja, und das ist ja hier jetzt nur noch so eine Tappe die werde ich aber auch nicht wegschmeißen, weil das ist ziemlich stabil, da kann man auch immer ganz gut was mitmachen. So. Jetzt krame ich mir hier gerade mal ein Papierchen vor und dann probieren wir die einmal kurz aus. So, ich habe alles mal ein bisschen vorbereitet und ich habe auch mein Jade-Stempelkissen äh, hier gerade schon ein bisschen aufgefüllt. Und ja, das braucht irgendwie gerade noch ein bisschen, bis es reingeht. Ich habe mir jetzt kein Anleitungsvideo oder so ähm, angeguckt zu dem hier, aber ich nehme stark an, dass man diesen Watercolor, den es da zuerst aufträgt und danach die Kontur. Also das macht für mich jetzt am meisten Sinn. Deswegen habe ich mir hier schon mal den Hintergrund quasi vom Kolibri aufgelegt. Das ist, vielleicht ein mehr zusammen. Das ist nicht ganz so dolle. So, ein bisschen herprobieren. Guck mal noch nicht so ganz, aber nein, passt schon. So, dann. Ja. ja, das finde ich natürlich immer schön bei den Stampin' Up Sachen, also auch beim ersten Mal benutzen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich mein Kissen gerade aufgefüllt habe. Äh, man braucht auch beim ersten Mal benutzen nicht tausendmal drauf gehen, sondern reicht einmal. Ne? So, ordentlich feste drücken. Ja, sieht ja schon mal ganz nett aus. Ähm, aber Mist, ich, jetzt, ich muss mir jetzt echt mal angewöhnen, äh, weil ich ja irgendwann habe ich es ja auch mal aufgebraucht, obwohl ich davon von dem Stampin Mist habe ich tatsächlich äh, eine große Flasche mir damals noch zusätzlich gekauft zum auffüllen, weil ich das Zeug so cool fand. Aber ja, mit diesen Tüchern dann braucht man halt keine Chemie und Wäre natürlich besser, wenn ich mir das mal angewöhne. So, und dann nehme ich mir jetzt hier diesen Kolibri und lege mir den mal hier so. ganz netter drauf. Aber kann noch da. Wie gesagt, ich habe es jetzt vorher nicht ausprobiert. Ich mache das jetzt einfach auf blauen Dunst und bin mir ziemlich sicher, dass das schon passen wird. So, ja, er sieht wirklich toll aus. Ne? Da weiß ich gleich, wer da schon schreien wird. Ich will auch, sie sieht es so schön aus? Kannst du mir damit eine Karte machen für meine Mama? <lacht> äh, ja, genau. Das, äh, so ungefähr klingt meine Freundin, wenn sie möchte, dass ich was für sie mache. Genau so, jetzt. Hm. Wirklich. ja, sieht doch wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich den äh, schwarzen Stempel noch ein bisschen drehen können. Mm, aber wahrscheinlich ist es auch so gewollt, dass es das ein bisschen rüber guckt und an anderen Stellen halt nicht so schön aussieht, also nicht so sauber aussieht. Ich halte es noch näher an, dann sieht es noch besser. Ja, komm, ich weiß, dass du es kannst. Ja, da seht ihr nämlich das Muster noch noch noch so ein Karo-Muster. Ja, schick, schick. Finde ich sehr schön. Wie gesagt, wäre es jetzt ein Set gewesen, was ich mir hätte kaufen müssen, hätte ich es nicht getan, aber geschenkt finde ich es sehr schön. Okay, so, ich räume hier gleich für mich alleine auf. Das muss ich euch ja nicht immer antun. Genau, ich hoffe, euch hat das hier so ein bisschen gefallen. Wie gesagt, nur so ein Gotzer, schneller Hall, wenn man da hoffenweise Farben bestellt, ist ja auch nichts Aufregendes dran. Aber ihr habt mal gesehen, was äh, so war. Und also es kommen noch ein paar Sachen von, ähm, na, sagt schnell, von Ali und Doreen Beats habe ich tatsächlich auch was bestellt, mal nach ewigen Zeiten wieder. Ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt anderthalb Jahre nicht bestellt. Ja, kann sein. Richtig lange. Und da habe ich auch ein paar Kleinigkeiten bestellt. Die kommen dann auch irgendwann. Und dann muss ich dieses Jahr mal wieder ein bisschen die Bremse ziehen. Nur Im Dezember. Und so habe ich ganz schön viel Geld ausgegeben für mein Bastelzimmer hier. Obwohl ich ja aussortieren wollte. Habe ich auch. Ich habe richtig viel aussortiert. Ähm ja, alles Sachen, die ich eh irgendwie nie verwenden werde würde. Und ja, habe aber dafür mir halt ein bisschen hoch qualitativere Sachen, sage ich jetzt mal, also ein bisschen teurere Sachen gekauft und ähm, ja, ich komme halt immer mehr zu der Erkenntnis, auch wenn ich immer noch Sachen bei Ali bestelle und China und das ist auch ganz nett, aber ich gucke auch schon, was ich da bestelle und ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe einfach die besseren Erfahrungen gemacht mit den ein bisschen teureren Sachen. Die halten länger, die sehen schöner aus und außerdem unterstützen wir unsere deutsche Wirtschaft und die kann es gebrauchen. Also von daher, genau, lieber ein bisschen mehr bezahlen und ja, hier einkaufen. Das sehe ich im Moment einfach so. Vielleicht ändert sich das auch wieder, aber ich denke mal, das ist... Besonders momentan sehr gut. Okay, ihr Lieben, ich will euch nicht weiter voll quatschen. Ich räume mein Chaos hier wieder auf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.